Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat äh, die Sondierungsergebnisse ausführlich diskutiert und es war ähm, überwiegend ähm, Zustimmung äh, zu den äh, Ergebnissen und, äh, wir äh, erwarten nun eben die äh, Verhandlungen bei der SPD und äh, dass wir dann in eine Koalitionsverhandlung einsteigen können. Dort werden dann noch eine Reihe von anderen, äh, weiteren Fragen zu klären sein. Hinweisen möchte ich äh, darauf, dass äh, das, was wir in den Sondierungsverhandlungen, die ja nur einen ersten äh, Eindruck geben, äh, schon jetzt vereinbart haben, äh, durchaus für dieses Land und für die Menschen in diesem Land etwas ähm, besonderes sein werden. Wir äh, geben ähm, Geld aus für die Digitalisierung, für einen Digitalpakt äh, für die Schulen in unserem Land. Wir wollen das Grundgesetz ändern, damit wir Kommunen helfen können, gerade auch bei der Finanzierung von ähm, dem digitalen Anschluss von Schulen. In, in die Zukunft. Wir haben uns äh, vorgenommen, dass wir den Investitionshochlauf äh, für die äh, Investitionen in Straßen, Schiene, Wasserstraßen und Digitalisierungs weiter voranbringen. Es wird also sehr viel ähm, in einer Koalition, so denn sie kommt, ähm, möglich sein. Und wir reagieren damit auf die notwendigen Modernisierungsherausforderungen in unserem Land ein zentrales Thema, über das wir in den Koalitionsverhandlungen dann noch sprechen werden. Wir müssen schneller werden. Die Digitalisierung macht die Gesellschaft und das Leben schneller. Und dann können wir nicht 13 Jahre brauchen von der Entscheidung, einen Kilometer Autobahn zu bauen, bis, wir, bis zu dem Tag, wo wir endlich mal den ersten Bagger kommen lassen. Es muss schneller gehen um äh, die, die, an die Entwicklung uh, uns anpassen zu können, das wird alles äh, kommen. Ich kann also sagen, ich finde, dass das, was wir jetzt schon in den Sondierungen erreicht haben, durchaus, wie man heute so sagt, ambitioniert ist, äh, um äh, dieses Land äh, richtig gut äh, voranzubringen. Und wir haben auch ein zweites Thema neben der Modernisierung haben wir auch äh, die Stärkung des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Und da ist ein wichtiger Punkt äh, die Leistungen für Familien. Und dort äh, sind wir auch in einem Milliardenbetrag äh, äh, unterwegs. Erhöhung des Kindergeldes am, äh, im Endausbau 25 Euro pro Monat und Kind zusätzlich. Also wir tun da sehr viel. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, es wäre für das Land ein großer Vorteil, wenn wir zu dieser Regierung kommen könnten.